Aber hier ist es viel zu laut für mein Mittagessen. Herzlich Willkommen. Hier nun der dritte Teil mit einer Länge von 38 Kilometern roundabout und gestartet wird hier am Bahnhof in Wickede. Ein Blick hier auf den Bahnhof und noch mal auf das Western-Lokal Colorado auf der Hauptstraße B63. Ja, hier geht es jetzt über die Fußgängerüberführung. Dann ein Stückchen hier durch Wickede. Ja, und hier rechts an der Tankstelle habe ich mir mein leckeres Baguette geholt. Kann ich deswegen sagen, weil ich es ja im Film bzw. tatsächlich dann gegessen habe. Aber jetzt noch mal kurz Kommentar so. von mir live. Nach wenigen äh, 100 Meter vom Bahnhof Wickede, äh, ich hoffe, ihr könnt es jetzt hinter mir sehen, sind wir denn auch schon an der Ruhr? Sieht hier so ein bisschen parkähnlich aus. Ich hoffe ihr könnt es einigermaßen sehen. Ja, ähm, aber hier ist es mir zu laut für mein Mittagessen, für mein Picknick. Und deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen weiterfahren. Genau. Deshalb werde ich mir jetzt ein schönes Picknickplätzchen suchen, wo es schön ruhig ist. Und so ein bisschen ungestörter ist wo ich mein leckeres Baguette und meinen Kaffee trinken kann alles von der Tankstelle ja und hier habe ich das Plätzchen gefunden gar nicht viel weiter paar hundert Meter Hier hört schön ruhig und ich habe alle drei Bänke für mich Ich habe ein bisschen ein Baguette, ein Computer, was ich Essen schmeckt besser wenn man selber macht. genau alles was man nicht selber kochen muss schmeckt irgendwie immer noch ein ticken mal lecker mich jetzt wieder auf dem rückweg weiter. <lacht> richtig weiter geht's ähm, ja was ich noch sagen wollte wie gesagt die ähm, den anderen, den zweiten Teil vom Ruhrtalradweg habe ich ja bereits reingestellt hier auf YouTube und ich weiß gar nicht ob ich da auch ein Fazit gezogen habe auf jeden Fall war ich ja nicht so begeistert ich glaube ich habe es im Film angedeutet ja, und dieser zweite Teil, Abschnitt, bzw. dritter Teil in meinem Video ähm, zwischen Wickede und dem Hengsteisee, ihr seht ja hier, gehen auch wieder einige und etliche Stücke irgendwie auf Straßen entlang. In 70 auf Westing, in fand ich also auch nicht Meter wirklich schön. Wie ich schon im zweiten Teil sagte, also für die Leute, die denken, Ruhrtalweg, Ruhrtalradweg, wunderbar, schön romantisch, also die muss ich enttäuschen. Ihr seht ja, hier geht es jetzt durch Fröndenberg und das ist äh, jetzt nicht, weil ich mich verfahren habe, sondern das ist der offizielle Ruhrtalradweg. Ich habe jetzt hier sogar, ihr habt ja rechts gerade wahrscheinlich vielleicht auch das Schild gesehen, eigentlich nur für Fußgänger. Jetzt rechts. Aber ich fand... Also ich habe mir das 79. im Internet angeschaut und ich sehe nicht ein, dass ich auf der Straße lang radeln soll, während es da doch äh, sehr schöne äh, Rad- oder Wege gibt, die Rade durch die Natur gehen. Ja, hier mal gerade wieder die Ruhr wie man sie mal sehen konnte oder mal zu Gesicht bekommt. Jetzt auf man quert sie öfters mal, aber viel mit parallel. Ähm, nee ist nicht. Ihr seht es ja, hier auch wieder Landstraße. Ja, Und zum Glück war es mal hier gerade ruhig. Gerade nicht so viel Verkehr. Ja gut, ich habe das ja wie gesagt im Februar gemacht, wo hier in NRW die schönen ähm, warmen Tage waren. Allerdings, ihr seht es vielleicht auch am Himmel, das ist jetzt nicht bewölkt, sondern das ist der Sahara-Staub, der sich da bemerkbar macht. Werdet ihr später noch, da werde ich dann nochmal darauf hinweisen, an einer Stelle auch im Video kann man das dann mal viel besser und deutlicher sehen. Ja, auch hier die ähm, <lacht> ja, Radwege an der Straße Meter. nicht wirklich sowieso nicht schön Jetzt links an der Straße lang zu radeln, aber dann sind da die entsprechenden Bürgersteigkanten auch nicht gerade super toll. Ja, hier dann mal endlich wieder ein Stückchen mit schöner Landschaft. Aber das war's dann auch schon wieder. Und schon ist man wieder an der blöden Straße ähm, Also ich habe nichts dagegen, wenn das mal an der Straße lang geht aber aber ich finde der Anteil hier am Urteilradweg ist doch recht hoch und ich habe es ja schon gesagt in dem Video, was ich letztes Jahr reingestellt habe und euch den Wurthalradweg vom, vom See bis zur Mündung in Duisburg vorgestellt habe, habe ich euch ja gesagt, dass er eigentlich rein von der Landschaft her, also um Weltenbesser. Ja, hier ist übrigens die Stelle mit dem ähm, Sahara-Staub in der Luft mal ganz deutlich auch ein Video zu sehen, wie die Trennlinie da sich abgebildet hat durch den Sonneneinfall, der wirklich sehr stark gedämpft wurde. Ihr seht das ja auch. Eigentlich wäre es ein wunderschöner, sonniger Tag, wo man auch wirklich die Sonne sehen könnte, aber die war definitiv richtig wie durchs, durch so Milchglas. Aber trotzdem, es war ja schön warm und nicht kalt. Jetzt sind wir übrigens hier an einem Biohof, und da erzähle ich mal was gleich dazu. Ja, das hier ist der Hof Ola Mühle von der Familie MF Dick. Leider hat er heute zu. Ich weiß, der ist nur dienstags, freitags und samstags Ja, ähm, schade, dass man, dass ich heute nicht am Montag gucken kann, was es da für, eine, für schöne Produkte gibt. Na gut, muss man noch mal auf einer anderen Tour reinschauen. Würde ich Euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal rein, vielleicht für, für die Verpflegung von Unterwegs. Ja, okay, empfehlen. Ich habe ja die Produkte nicht gesehen. Ähm, aber ich sehe gerade hier im Internet, ich habe für Euch mal gerade Nachgeschaut und lese euch da mal vor, was es da alles so gibt. Zur Produktpalette zählen Kartoffeln, Gemüse, Eier aus Freilandhaltung, Rohmilch, Dinkel, Weizen, Roggen, Biolandkäse, Bioland Milchprodukte, Bioland Wein und Bier, Rotkuchen, Brotaufstriche, Trockenprodukte, Rindfleisch, Hälften, Viertel, und Pakete nach Vereinbarung. Ja, also ich denke mal für die Radtour, für unterwegs, wer auf Bioprodukte steht, ähm, der dürfte da sicher auch für die Verpflegung von unterwegs, also für unterwegs sicher auch einiges finden, weil ja hier auch steht im Internet Brot, Kuchen und Brotaufstriche. Also da kann man sich ja sicher, sicher. Naja, wie gesagt, und Milch gibt es, äh, Bier, <lacht> also und Wein gibt es auch, also ich denke mal, wie gesagt, wer auf Bio-Verpflegung steht, der wird da sicher fündig werden. Und da es nun mal sehr nah, direkt unmittelbar an, der, an dem Ruhrtal-Radweg liegt, habe ich gedacht, weise ich mal darauf hin. Gut, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, um Gottes Willen ist halt nur einfach mal ein Tipp von mir, weil es da an der Strecke liegt. Schade nur, dass es eben, wie gesagt, an nur äh, drei Tagen in der Woche quasi auf hat. Ja, ich bin hier wieder fleißig unterwegs, weiter. Ähm, ja, jetzt muss ich sagen, hinter Fröndenberg hat sich so ein bisschen von der Strecke her etwas gewässert. Man ist nicht Mehr so arg viel, äh, dass man auf oder neben Landstraßen, ja auf den Landstraßen ja nicht, der, so Fahrradspuren neben den gewissen Straßen sind dann schon vorhanden. Und wenn denn mal Landschaft, so wie hier, ist es eigentlich wunderschön. Jetzt rechts abbiegen, danach links abbiegen. Ja, und was abbiegen, ich euch rechts auch noch vorstellen wollte, ist die Senfmühle, die hier im Stadtbezirk Schwerte zu finden ist. Ich habe ja schon im Internet recherchiert, dass die leider, naja, wie so vieles wie hier links auch zu sehen, äh, wegen Corona geschlossen hat. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall trotzdem mal zeigen. Und deswegen bin ich dahin gefahren. Und es gibt dann da auch noch ein Hinweisschild. Aber ich will jetzt nicht alles verraten. Das sehen wir gleich. Ja, es ist ein bisschen unscheinbar, finde ich. Wo Genau, jetzt gehen wir mal zur Senfmühle. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch mal meine GG Pocket getestet, aber wie gesagt das ist natürlich 2D und nicht 360 Grad, also sind immer mal Abschnitte hier zwischen. So was sehen wir hier, da sind die Öffnungszeiten, aber auf der Tür steht dann definitiv, es wird wohl erst ab März dem 7 dem 7. März vielleicht wieder geöffnet. Naja, schauen wir mal. Schade. Oh, okay. Jetzt haben wir nachgesehen, wann die Senfmühle offen hat und wann nicht. Ja, schade. Ich hätte mir so gerne mal ein Senfpöttchen gekauft. Aber gut, werde ich dann mal beim nächsten Mal. Also schaut euch mal an, wenn es geöffnet hat, soll ja demnächst wieder im März geöffnet haben und ein Senftöpfchen als Andenken für einen Urteilküller ne? dürfte sicher ganz nett sein. Tja, so sehe ich das zumindestens. Nächster möglichkeit links die Tour wird angepasst. Ist ja nur ein, 60 ein Tipp auf von, von mir, äh, wenn ihr wie gesagt auf dem Ruhrteil Radweg unterwegs seid auf dem Abschnitt. Ja, hier übrigens äh, wohl hier für Kanu, Flusskanu oder ähm, ja, was auch immer oder wie auch immer sich die Sportart nennt, fand ich ganz witzig, habe ich gedacht, okay, Mache ich dann auch noch mal eine schöne Vorbeifahrt? Ja, und hier seht ihr auch mal gerade, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber gerade eben auch mal wieder eine schöne Landschaft. Und hier geht es jetzt mal wieder durch einen, ja, einen Ort. Und hier jetzt wieder Landschaft. Ja und hier die Streckenführung fand ich an der Stelle, wo die Brücke war, auch nicht ganz so tolle, aber es ging. Und ja, hier mal wie gesagt ein paar Landschaftslichtschafftmäßige Eindrücke. Danach links Folge dem Weg 250 Meter. Ja, jetzt sind wir hier an der Ruhr-Akademie. Das ist jetzt nicht mehr sehr weit vom Hengsteilsee weg. Ähm, die Ruhr-Akademie ist eine private Bildungsstätte in Schwertschlösschen. Der Ruhr-Akademie. wir es euch mal an, wenn ihr auf Tour seid. Und das Urteil im Urteil-Tour. Ja. Und weiter geht's. Ähm, ja, den etwas schlechten Ton, bin ich zu entschuldigen, weil ich habe da noch kein Funkmikrofon und, äh, ja, man denkt immer gar nicht daran, wie laut die Nebengeräusche sind. Es ist natürlich da nicht allzu weit weg, doch eine ziemlich laute Straße. Aber ihr seht ja, es ist eigentlich wunderschön und sich mal den Innenhof dort anzuschauen, fand ich also ganz nett. Ja, hier so Streichholzbäumchen, so wie ich sie mal bezeichne. Und hier mal wieder endlich mal wieder direkt am Ufer der Ruhr. Folge dem Weg einen Kilometer bei nächster Möglichkeit geradeaus. Jetzt geradeaus auf Ruhrtalradweg. Ja, Rückentunnel auf der Strecke gibt es ja, hier wusste ich jetzt gerade weil nicht aber dann doch ja, hier geht es links <lacht> ähm, Ja, es gibt natürlich immer noch einige schöne Sachen Voll zu erkunden 1, km. Links und rechts der Strecke So, jetzt kommt noch mal ein kommentar im video selbst aber hört einfach mal rein äh, ich bin jetzt knapp 40 kilometer von wickede wieder zurück hier kurz vorm hengsteisee wo ich geparkt habe wo ich heute morgen die tour gestartet habe ich habe natürlich jetzt nur den ruhrtalradweg radweg abwärts gefilmt ja, letztes Jahr habe ich euch das ja versprochen, dass ich den Ruhrtalradweg von der Quelle bis zur Mündung äh, machen werde, beziehungsweise Corona-bedingt wahrscheinlich in mehreren Etappen. Ja, und äh, von Hengsteisee bis zur Mündung in Duisburg bei Rhein Orange habe ich es ja schon gemacht, letztes Jahr, beziehungsweise einen Zusammenschnitt gemacht. Und wie versprochen, jetzt hier und jetzt nun äh, im Februar, am 22. Februar 2021. Hier nun das erste Teilstück, wie gesagt, von Wikidil bis hier zum Hengstalsee. Ja, schaut es euch an. Ein Fazit werde ich dann noch äh, zu Hause am Schneidetisch kommentieren. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Den Rest bis zum Parkplatz filme ich natürlich noch. Ja, ähm, ich sag dann mal bis nachher. Okay, ja, das war die Ansage. Und der erste Teil stimmt nicht. Wie gesagt, in meinem YouTube Video Nummerierung ist das jetzt hier der zweite Teil bzw. Dritte Teil. Entschuldigung, nicht zweite Teil, dritte Teil. Der dritte Teil hier von Wickede bis Hengstersee und der zweite Teil von Meschede bis Wickede. Äh, wegen Corona habe ich das in, eben in mehreren Abschnitten gemacht. Ja, ich muss mal schauen, wann ich den Abschnitt von Winterberg bis Meschede machen kann. Ich würde sagen, ich als Kommentator verabschiede mich schon mal und sage schon mal Tschüss. tschüss. Bin ich am Ziel angekommen. Ähm, ich will euch auch gerne noch mal zeigen, wie das aussieht mit dem ähm, Akkustand, da ich ja jetzt diesen zweiten Akku hier habe, der hier drin ist, 42 Volt und 11 Ampere, 11,5 Ampere genau hoch, gesagt. Den ich ja hier drin gehabt und ja ich zeige euch jetzt noch mal das Kabel genau hier ist das angeschlossen an dem Original Akku von Bosch und ja normalerweise habe ich dann das Kabel hier drin hier in der Fahrradtasche so und dort befindet sich dann der Akku ja es hat super gereicht ich bin äh, auf der höchsten Stufe geradelt meistens äh, das entspricht dann dem Speed Modus ich weiß nicht ob man das jetzt hier sehen kann und ihr seht ich habe immer noch einen einen Balken drauf und habe jetzt knapp also genau 79,59 Kilometer, also knapp 80 Kilometer beradelt. Ja, und wenn man dann bedenkt, man würde das dann mit viel Gepäck machen, ähm, ja, finde ich, dann macht das schon Sinn. Ähm, und dann hat man doch eine sehr gute Reichweite. Braucht nicht äh, den Akku wechseln. Und wie gesagt, dieser blaue Akku, den gibt es relativ preiswert. Und ja, und man hat eine deutlich größere Reichweite. Okay, in dem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich sage dann mal, bis später und tschüss.